Yo, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Ja, egal. wir sind mal aufnehmen, gucken die Kamera. Ich habe ja wieder ein paar Pokémon hier frisch für entwickeln hier ausgerüstet und ich habe meine beiden Team Pokémon für, für dieses DLC auch mal umbenannt. Äh, da Kuma habe ich umbenannt in Buffalo May. Weil war für Kuma One Piece, versteht ihr es? anders ist mir nicht eingefallen. Ich wollte den erst Kuma nehmen, äh, nennen aber natürlich heißt da Kuma und ja, das klang mir ein bisschen zu faul. Einfach nur ein Kuma hier irgendwie zwei Buchstaben zu entfernen und Brex, weil keine Ahnung. Bei dieser Flop, ich keine Ahnung. Habt ähm, das Ding? Ist ein Dinosaurier, deswegen T-Rex, deswegen das B von Bisaflor flor Bisa dieser Samen und so b rex versteht ihr es ich wollte jetzt erst b rex nennen aber da habe ich mir gedacht brex das klingt doch eigentlich cool ist halt nicht ein cooler name ja finde ich auch gut so entweder wir ja, welche anderes ist mir nicht eingefallen und ja mal ideen äh, hinterlassen weil ich äh, weiß nicht weiter manchmal ja, wenn ich für jedes pokémon spitzen namen okay so Boom. wir entwickeln dich erstmal picknon Oh. Ich habe man Leute dieses Glänzen von dem Strahl, wo ich gerade bin, ne, von dem Nest in halt so der Zeit sollen. so der Hut, Hasser, versprüht Giftsporen. wäscht man diese nicht sofort abwachsen, dort wie wo sie gelandet sind. Pilze, okay, das ist ja überhaupt nicht verstörend. Wie ne? ich da ein irgendwie Mutter, so irgendwie hier. Verabreichen kann, ist ja wie ein Vorlaut. Ist ein zweiter Arm irgendwie aus dem Bauch. Ja, ich muss ich zweimal hochleveln, weil zwei Entwicklungen ne? los machen. Wir haben keine Zeit. Ich muss noch fangen. Ja, boah, ich muss die ganze Zeit von diesen. Ein Rollum los, komm raus. Nieser, komm raus. Äh. Äh, Rollum redet mit hoher Geschwindigkeit an seinen Gegner. Dabei erreicht Geschwindigkeit von bis zu 100 km /h. Aber gibt kein schlimmeres Gefühl als wenn er in der Nase ganz so am Jucken ist, als würde sie gleich niesen, aber halt kommt nicht raus. So, das kommt. Also, wenn ich jetzt gerade ein bisschen still bin, dann liegt das halt nur daran, weil ich mein Nieser auszwingen will. Aber halt gerade hier die Hölle für mich ist so noch mal entwickeln. So eins der. Ein sehr gutes kompetitives kompetitives ist kompetitiv. Pokémon. Mein Gott, Carpenter kompetitives, kompetitives. Egal, jetzt seine Beute mit den Krallen sein seinen Hals zu fassen. Wirft sie zu Boden dran. Die giftigen Spitzen der Krallen in sie hinein. Ah, wunderschön, so, und dann noch Tangela. Ja, ich habe äh, dem Ding Antikraft. Beigebracht, deswegen sollte es sich jetzt auch entwickeln. Dann entwickelt sich wie schön Blalalala. zu Tangolas. Cool, die jüngste Erkenntnisse zufolge besteht seit in zwei Armen, die es beliebt schnell kann, aus gebündelten Ranken. echt Okay. So. Ihr weg mit euch. Ihr habt euren Zweck erfüllt. Jetzt seid ihr nutzlos für mich. Ist ein gutes Wesen für Tangolos? Also nicht. Sieht so aus. Ne? Hohe Angriffskraft. Wenige Spezialangriffskraft. Kann sein. Mal schaut. Ich werde mir sowieso wieder ein neues Handzeichen, falls ich eins benutze. Also ja, komplett auf der Bank packen werde ich sowieso nichts. Irgendwann kommt alles mal wieder dran. Ne? So, ach ja, ich habe hier angefangen, weil hier glaube ich ein Item war, das ich noch nicht eingesammelt habe. Ne? Also eine TP, ich wahrscheinlich schon ab Dann finde ich irgendwie dämlich. jetzt platzieren TPs, die man schon sich im Normalspiel holen konnte, die man von Diner rates noch zu genügen bekommt. Also finde ich ein bisschen dämlich. So. Wer bist du? Hey dann, du musst dir einfach diese wunderschöne Landschaft ansehen. Ähm, okay. <lacht> Schön. Steht jetzt blenden mit der Koma. Davon kannst du stolz dem Meister berichten. Pff. Zusammen mit einem Pokémon sieht hier Landschaft gleich viel strahlender aus. Da kommt einfach Jäger, weil meist die eins von diesen ja, Auszeichen Vater Rüstung Ringbucht Turm des Unlichts. Wüsten senkel ist auch so ein Turm ne? turm des Unlichts. Das irgendwas so, aber mit dem Reden schnell damit ich weiß, was ich als nächstes machen soll kommen Ich weiß, man muss das Viech irgendwie entwickeln, aber ich hoffe, das kommt jetzt nicht direkt ja, ja oder? Ich weiß das nicht. Wo ist er denn? Auch wenn mir doch nur jemand beim Sammeln zur Hand gehen könnte. Okay, was willst du? Ach, die du kommst gar nicht. Ich wollte ich etwas fragen. Samstags eigentlich. Was? Aber so watt von bitte sagt das nie wieder. Das wundert mich aber bei dir überhaupt nicht. Du kennst dich auch einfach mit allem aus. Der Handel mit wird nimmt bei uns in letzter Zeit richtig Fahrt auf. Das heißt, auch mit Watt samt äh, mit Watt satt kommt der Erfolg von ganz allein. Ich würde auch gerne was nutzen, um die Ausstattung unseres Dojos ein bisschen aufzupeppen. Aber ja, mein Mann und mein Sohn sind beide eher stummocker Weißt du, was ich meine? Und ich alleine kriege niemals gelingt, was für sie zusammen was ich vorhabe. Ich mir selben wenn du mir einen Teil von deinem Bad abgeben könntest und keine Sau, du kommst natürlich im Gegenzug etwas von mir. Eine andere, die andere, richtig? Sag einfach mal Bescheid von dem, weil du ein paar Watt an mich abtreten möchtest. Also ich habe 100.000, ne? äh, Hier in dem ruhig 10.000 Watt. Ja. Jetzt, habe ich mein Ziel von 5.000 Watt erreicht habe, kann ich einen Friseur für das Dojo bestellen. Oh, cool. Hallo, sprechen ich mit dem Friseursalon. Mein Name ist Enya und ich rufe aus dem Master Dojo an. Ich würde gerne ihren mobilen Friseur Service in Anspruch nehmen, ja? Genau, sie finden uns auf der Rüstungsinsel sicher mhm. und schon haben wir unseren eigenen Friseur. Der Mond da drin, hallo. Als ich bin der mobile Friseur, den sie angefragt haben, Die Stylingtechniken Techniken unseres Salons. Sind eine hohe Blüten des Deshalb muss ich sie bitten, in dieses Zimmer zu kommen, wenn sie unser Service im Anspruch nehmen wollen. Natürlich, echte Profis acht eben auf sowas jedenfalls können wir jetzt ihr zeigen dann dojo richtig style lassen <lacht> jetzt wo ich 10.000 erreicht habe kann ich ein rotomino für das dojo bestellen was für ding mein gott Hallo, bin ich mit dem pokémon center verbunden mein name ist ja und ich rufe aus dem master dojo an ich würde gerne eines ihrer Rotomina im watt kaufen ging das also ein pc oder was hm, ja sicher da. Das wäre ich sie haben uns einen Rotomina per express zugeschickt? Hallo, es tut ja gar nichts. Den Bildschirm schiede irgendwas mal sehen. Zu dem Betrieb von mina benötigen sie unsere firmen-eigene Software sowie die korrekte Einstellung. Diese Software erwerben und mine einrichten. Äh, um diese Software zu erwerben und Termine einzurichten, vereinbaren sie bitte telefonisch ein Termin unseren Techniker. Ich weiß es nicht. Die wollen uns noch mehr was aus der Tasche ziehen. Das ist einfach nur 30. Sie sollten sich schämen mehr Leid, Danilo. Schätze, wir werden noch mehr was sammeln müssen, bevor wir Rotomina benutzen können. Oh mein Gott. Äh, nächstes Ziel. Wenn du werden noch 10.000. Kein Ding hier. Nimm, nimm also 50.000 Watt mein ja, meinetwegen. Jetzt habe ich mein Ziel von 20.000 erreicht. habe kann ich eine Technik abstellen der Rotomina einrichtet. Muss ich mir echt jedes Mal das mit anderen. Hallo, ist das, das Pokémon Center? Ich spricht hier ja vom Master Dojo. Sie erinnert sich vielleicht noch an mich. Ich habe rotomina bei Ihnen. Ja, genau. Hm, hören Sie, ich will einfach nur, dass der verflixte, dass das Ding funktioniert. Könnten Sie bitte sofort jemand vorbeischicken? Danke, Rotomina wurde endlich eingerichtet. Das Ding ist sowieso immer Anpennen, wenn man nicht irgendwie dahin läuft. Oder ich grüße die Frau in ihr. Es freut mich, Ihnen zu Dienst zu sein ich freue mich ebenso die watt die ich in dich investiert haben müssen sie schließlich rentieren und ja, eine großzügige watsch bin wir rotomina niemals zum laufen gekriegt an also keine falsche bescheiden Benutzt rotomina ruhig so oft du willst jetzt wo du 30.000 blablabla, bla, einen nagelneuen getränkeautomat für das dojo bestellen okay das ist irgendwie cool da kann ich wissen mein Watt hier anfangen ja hallo spreche ich mit jemandem vom makros cosmos lifestyle mein name ist ennia und ich rufe aus dem master dojo an es ist so ich wünsche ihnen unseren dojo gerne einen trink aufstellen und ja Genau so, einer wäre gut. Mhm. Glück, Glück, ah, nichts geht. bei Beiden kalten Schluck Wasser diesen Getränk hat man zahl zu viel weniger als üblich. Ne, Stell wird jetzt beiden Lebensende äh, nur noch an diesen Automaten getränke kaufen. Sie haben wir nur Tafelwasser geholt aber das ist trotzdem ein Gewinn für unser Dojo. Die gute Nachricht, ist, dass wir einfach nur mehr Wert brauchen, um die Auswahl zu vergrößern. <lacht> 40.000 Watt Sprudel. Boah, jetzt muss ich habe ich jetzt gerade 10.000 Watt für Sprudel ausgegeben. Hallo, bla bla bla bla. Okay, Glück, Glück, Glück. Ich besser als eiskalter Spul, für den man keinen Fuß von Dosen setzen muss. Können wir außer weiter vergrößern? Oh mein Gott, das ist auch voll dämlich. So lecker schmeckt das. So, jetzt aber alle. Äh, sollten wir uns vielleicht ein Lebensmittel besorgen. Ja, warum nicht? 100.000 Watt. <lacht> Boah. Äh, kann ich regelmäßig frische Zutaten hier liefern lassen. Ja, die ich auch voll kaufen werde immer, wenn ich ja so viel koche ich spreche mit jemandem aus stream mein name ist in und ich arbeite im master ich würde gerne ihren lieferanten und das ja okay So jetzt, jetzt kommt der kühlschrank ist leer der ja, pass auf gefolgt hm. an was hältst du davon was äh, geben noch mehr kann ich gar nicht okay ich warte jetzt einfach mal und redet noch nicht mit dem einen Typen. Ich tue mal die anderen Orte abklappern. Noch ich weiß nicht, ob es, dat, ob es irgendwie jetzt wichtig ist oder so. Aber ich glaube, ich muss. Nein, oh. Oh mein Gott, ich weiß nicht irgendwie. Ähm ich will diese anderen orte noch abklappern in der hoffnung dass da irgendwie was passiert so eine katze wieder ich habe so ein gefühl wenn ich jetzt mit dem meister da rede dann ist irgendwie weil nicht dann kann ich die anderen orte nicht mehr besuchen nur so weil ich soll freundschaft mit der kuma aufbauen ne? und ich habe ganz eindeutig freundschaft aufgebaut weil ich schon das ding ein bisschen hochtrainiert habe deswegen ja war glaube ich nicht mehr so viel nötig ne? war jetzt wahrscheinlich irgendwie nur dafür darum irgendwie die freundschaft zu erwähnen von dem ding ne? nehme ich jetzt mal an ja, aber ich gehe mal die ganzen orte besuchen die jetzt hier markiert sind ja. ich überhaupt richtig komme ich da auch irgendwie ich hoffe doch ne soll ich aber wieder was sammeln ne? auch nicht schlecht man kann was endlich mal für was gebrauchen da da nicht der da stimmt die dick das sie auch noch so hm. okay. das ist eine super super nest ein seltenes nest ist gar nicht wie die offiziell heißen aber ich muss sowieso die ganzen Orte hier mal abklappern, einfach nur weil ähm, na hier ist das, ne? Um die diktas zu suchen. Ja, das ist so eine Frau. Ich meine, ich muss mit der reden, ne? Du bist nie und nie mal glauben, was für ein grandioses Pokémon ich begegnet bin. Nein. Ich dachte. Du so wärst wieder so eine person, die Person mit der ich gerät habe Ein habe ich gefangen. Ne? Ja, Kadaver habe ich auch schon und so und da ist ein Dick da, die die die die auch sechs Stück muss ich echt irgendwann mal die Augen aufleiten So, ja, wo soll jetzt hier ein Ausblick sein? so hier in bucht da oben irgendwie ich glaube da oben muss ich hin ne dick da dick da ist es wenn du ein dick da siehst dass ich übersehe kannst mir auch Bescheid geben übrigens mhm. so schwer sind die eigentlich nicht zu finden ne diese diese Haarsträhnen zu sehen, ich mir irgendwie schwieriger vorgestellt. Aber er sieht nicht. Was hier irgendjemand, sonst weiß ich weiß jetzt nicht, wie ich diesen Ausblick hier finden soll. galanus zweig davon brauche ich auch noch ein paar, genau. Deck da. da. Gehen wir noch dahin. Ich glaube, da war ich noch eigentlich. Da ist nämlich ein Item. Kann man ja Tauchball, cool Sonderbon, cool und sich auch schon. Also ich verschwende hätten sie ruhig ein paar TMs noch reinpacken können statt TPs die man sich so oder so kaufen konnte. Ja, um die das zu suchen finde ich ehrlich gesagt nicht schlecht ist irgendwie lustig und das noch eins <lacht> Dick da dem komischen Traum irgendwie ein Teil des Traums bestand, irgendwie daran, hatte ich irgendwie voll viele Diktas gefunden habe. Nimmt in so eine Kreuzformation irgendwie alle gefunden? Da waren irgendwie bei mich stimmt so 15 Stück oder so an ein Ort. Das war irgendwie voll krass. <lacht> so, ich weiß jetzt nicht, wo dieses Ding ist. Da auch oh, mal da im den Turm, den aber noch nicht besucht. Aber ich habe so das Gefühl, da muss ich irgendwie storymäßig reiten. Ne? jetzt keine neuen Orte hier so erkunden. Also Orte so so richtige Orte, wie so ein Turm. da muss ich da irgendwie später irgendwann nämlich versauen irgendwas. Ich bin übrigens noch kein neues Pokémon, ja. Stern noch habe ich schon, ne? Ich habe ein Starmi, habe ich auch schon so gezüchtet, ja, ne? Magnetilo. Ist das neu? Ja, ne. Ich das Los. so neu, ich glaube, ist neu. auch so ein Diamant und perlentwicklungs pokémon Entwicklung dazu bekommen hat. Ich habe dich schon. Okay. Echt. Bestimmt per Zaubertausch oder so alten. aber weil ich glaube, nicht hat dann irgendwie zu Dings gehörte zum Galadex ich kann mich natürlich auch ehren es gibt eine menge pokémon übrigens du bist Ist das normale dingen nee, der dene das wäre es das normale to demaro oder irgendwie so aber da ja, gibt es mir du drückst mir wahrscheinlich erstmal statik rein ne? nee, gott sei dank oh, nee ja gleich schon wieder heilen ne komm der hat die stärkste durchschlagskraft so und buffalo war buffalo, buffalo da spricht man den Namen richtig aus ne mit den Schnuren empfangen sie elektrische Wellen von Artgenossen. Sie teilen sie einander mit, wo... So teilen sie einander mit, wo Futter und Elektrizität zu finden ist. Cool. Okay. Das ist ein Item. Das ist ein Enton. Fläschchen Zink. Okay. Okay, okay. Ich brauche ein paar Watt, also quer. So, was ist das geist und Flur, ah, das trifft zeppel dieser schäferi so, ich weiß es immer noch nicht wird eine dinge ist ja und hier machen muss da kann ich halt nicht mehr aktivieren weil ich irgendwie die zufriedenheit meines pokémon irgendwie maximiert habe oder irgendwie so was damit zu tun hat Okay, ich habe Magnetilo anscheinend, aber ich könnte schwören. Ich habe noch nicht die Entwicklungen, da waren die Dick, dick, Dick. Wünschen, man könnte irgendwie so nachkommen, wie viele man schon hat oder so und wie viel man an einem Ort hat, weil man bekommt ja hier gesagt, äh, du hast schon so viele in diesen Ort gefunden. Aber zehn Part später werde ich dort mit Sicherheit vergessen viele ich in welchen Ort schon gefunden habe. Ne? hätte ist ganz so eine Wundersart. Oh. was das habe ich noch nicht gehabt. Vorher? Okay. Weil ich weiß nicht, in zehn Pass werde ich auf jeden Fall vergessen, wie viel dick das ich im Bereich so und so bekommen habe. Ne? Na, wo ist das nächste Auszoche für Dinge? Ah, der prüfung ist von nichts. Okay, ich glaube, die Türme haben irgendwie was mit der Entwicklung von Dakuma zu tun. Ich irre. Ich habe da halt versucht, so wenig wie möglich nachzugucken. Natürlich kommt es jetzt an Ja, entwickeln wir einfacher. Ja. die Klappe. <lacht> Fresse. Okay. Ich wünsche mal, könnte die Karte irgendwie der Knopfdruck aufrufen. Das konnte man auch irgendwie. Ich habe es glaube ich mal irgendwann aus Versehen gemacht. das nun nicht wie. Ne, glaube nicht. Glaub ich rede vom anderen Spielen. Ne das ist noch ein pokéball in fläche in carbon diese ganzen dinge habe ich nicht im hauptspiel gefunden weil hey, warte mal will tank ich habe ich noch gar nicht glaube ich taus hatte ich oh, will tag gar nicht mehr ne? oh ich bin noch nicht voll geil merke ich gerade so Boom. Oh, nee auch oh, gut das albtraum pokémon für jeden der dings gespielt hat gold und silber gegen Bianca. Ich verstehe ich irgendwie nicht ich habe irgendwie nie so probleme mit mit diesen äh, mit ihr als arena leiterin irgendwie das ding und walzer soll irgendwie weiß ich das schlimmste albtraum von allen gewesen sein in der kindheit ich habe irgendwie nicht so eine erinnerung und ich glaube irgendwie die beste strategie war immer irgendwie ein maschok zu holen oder mascholo oder man äh, gegen das viech einsetzen soll dank seiner äußerst nährstoffreichen milch trägt Miltank seit langer zeit zum wohl von menschen und pokémon bei ich glaube man konnte sich per tausch irgendwie per ingame tausch irgendwie macholo irgendwo holen und dann soll man irgendwie benutzen gegen sie und um sich die sache einfach zu machen aber das habe ich auch nie benutzt also und trotzdem hatte ich habe ich nicht solche erinnerungen also weiß jetzt nicht wenn mir jetzt nicht so sicher jetzt deswegen hey dann du musst einfach diese wunderschöne landschaft ansehen ja Duh. alles was das licht berührt ist ein königreich weil wir jetzt noch nicht mal irgendwo licht die sonne tut überhaupt nicht scheinen hm. Oh, du bist die andere Form von Wolf-Pokémon, den Hunde-Pokémon, Wolf, Steinwolf, was weiß ich. kann ich entwickeln. wer ist nicht extra eine andere Form noch mal fangen, okay. Muskelband. Uh. Warte mal, Muskelband. Ne, das ist nicht diese EV-Dinger, ne? Ne, die heißen Macht-Dinger genau. Muskelband, man war noch mal Muskelband? hört mich nicht einfach nur Kampfattacken oder so? erhöhen ich weiß nicht. Ist nicht wichtig, glaube ich. Ich nehme mal ich war noch nicht da oben. Ne? dahin? Ein dick da vielleicht? Nein, ein Gegenstand, ein Ewigstein. Den habe ich schon genug. Gott, oh Gott, lass mich nicht irgendwo einfahren, danke. So, ich würde die anderen beiden auch so viel Dinger hier noch mal gern finden, bevor ich hier auf da ist ein dicker da da da das, ist das gefühl ich muss nicht wirklich nach den suchen irgendwann da da schon wieder eins müssen wir irgendwie weil nicht von der richtigen perspektive irgendwie hier ein gebiet betrachten und dann finde ich die schon irgendwann da wo ich jetzt auf den hinweg gehen habe ich kein einziges gefunden damit bitte ein sprichst du was an keine ahnung alola dick das? die man glaube ich stahl ne stahlboden oder nur stahl ich habe ich was ja ich hoffe wenigstens auf der karte oder irgendwie so wird mir was verzeichnet wenn ich in ein gebiet alle gefunden habe ich würde sagen da Noch zwei Stück so groß sind die Gebiete eigentlich auch nicht. Also, da war schon das nächste boom Dick da, Kämpfergott bedeutet eins noch hier kommen. Mal noch finden, irgendwo hier wird das schon sein. Pass auf. Ich wette, ja weil da ist irgendwie nichts. Schade. Komm schon, das Letzte werde ich auch noch finden, ja. Glaubst du mal? Da. Habs nur so im Augen, im Blickwinkel gesehen. Ist ein davon, von sich in der Kämpfergott versteckt haben. Aber jetzt nicht irgendwann auf der Karte ist, dann wird sehr frustrierend. Zeig kommt schon können wir nicht irgendwie so sagen ja kollege du hast alle dick das hier gefunden irgendwie so eine kleine markierung machen das hat alles das hat wirklich so viel verlangt müssen wir alles aufschreiben und notieren und so also das, diesen luxus das hat irgendwie pokémon irgendwie nicht drauf da kann ich nicht hin ehrlich unsichtbar an so, so Kleinigkeiten irgendwie, die mittlerweile Standard sind in vielen anderen Spielen. Solche Sachen kriegt Pokémon irgendwie nicht hin. So, so viele Sachen kriegt Nintendo allgemein irgendwie nicht hin. Oh, hey Jäger, kannst du nicht schwimmen? Das Platoon zum Beispiel. Ähm, du kannst nicht Leuten in deine Freundesliste, da ist ein Dick da, irgendwie im Team irgendwo an Online-Matches dran Du spielst mit dem Freund irgendwie online Matches ins Platoon und ihr werdet dann auf das eigene und das gegnerische Team zufällig äh, verteilt. Der Pinsel habe ich gesehen, aber da kümmere ich mich jetzt nicht darum. Ich will jetzt noch die beiden Dinger hier finden. Jetzt auch so für Dinge, also weiß nicht so, so typische Sachen, die schon jeder andere Konsole irgendwie ja schon seit Ewigkeiten gemeistert hat. Da hängt nintendo irgendwie in meinen daher genauso wie mit dem spiel ne? letztens ist overwatch rausgekommen für die switch das ist schon seit zwei drei jahren irgendwie für alle anderen konsolen draußen. jetzt kommt erst nintendo ja wir haben jetzt Ha, wir sind voll hip es ist immer so boah, hier sind mal so viele pokémon da waren dick da ja, nintendo ist immer so langsam ey. vorne mal dem muss man immer irgendwie erstmal in den hintertreten bevor die irgendwie ja was gebacken kriegen habe ich so das Gefühl. So, nehmen wir gleich alle dick das ich mein Overwatch das kam drei, vier jahren Hat sich das jeder geholt, hat jeder mal gezockt oder so. Aber jetzt bringen sagt halt für die Switch raus. Meine Halt ist jetzt volle Big Deal oder so. Nein, also ja, vielleicht für ein paar Leute, aber da sehr ja gut. Aber das ist jetzt schon jahre altes Spiel. Jetzt ist der Hype schon verflogen. Dieses Gebiet habe ich noch gar nicht richtig erkundet. Hier sollten wir im nächsten packen mal kurz vorbeischauen. Okay, wie gesagt, auch mit Platon Online-Matches. Alles, was ich verlangen ist, dass wenn du mit einem Kollegen spielst, dass du dann im gleichen Team bist, wenn du dich dem anschließt, irgendwie um mit dem zu zocken, aber nein. Was musste du machen, du ist es irgendeinem zufälligen Team zugeteilt. Wenn du Pech hast, musst du die ganze Zeit gegen deinen Kollegen spielen. Ja, voll schwachsinnig. Ey. Das ist eine ganz einfache Funktion. Letztens ist auf der Switch ein Spiel rausgekommen. Das heißt, dann spiele ich auch hin und wieder Ninja -La. das ist mehr oder weniger Platoon nur halt mit Ninjas. Und das Spiel ist ein kostenloses Spiel. Also, das lebt auch hier von so Skins und äh, Ingame-Käufer. Halt, ne? So wie Fortnite und co. und äh, das spiel kriegt das geregelt und dann hast du jetzt platoon 2 weißt du, ein spiel wofür geld bezahlen muss wohin wahrscheinlich ein sehr viel teures Entwicklerteam team steckt und weil auch schon der zweite schon der zweite teil von einer serie ist und die kriegen so was einfaches nicht hin das ist irgendwie frustrierend weil ich mein, wie schwer ist denn irgendwie das spiel so einzustellen das äh, wenn er mit einem, nicht, wenn er dich ein Matches eines Freundes anschließt, hat auch in dem sein Team ist, aber nee, wird immer bunt durcheinander gemischt. Äh, wie schwachsinnig ist das? so und wo soll hier irgendwie ein Ausblick sein? Ich habe mit dir schon geredet, ne? so tust irgendwie dem Weg, oh, cool, so irgendwie den Weg blockieren von irgendeinem anderen Typen, der hier stehen könnte oder was? Nein. Wo ist hier ein Ausblick? Dazu also hier irgendwo. Hier soll irgendwo ein Ausblick sein. Ist hier so ein Typ, den ich ansprechen kann. Hm. Steht nicht. Oh. hier oben? Hier oben kommst du da hin, oder? Also ich will er ich will hier noch finden, hallo Da oben kommst du auch nicht hin, ne? Okay da werde ich hier blind oder was hier ist ein ausblick aber wo ist du hier irgendwo sein also da oben kommst du nicht hin Ne manchen ist vielleicht da oben irgendwo hin ne vielleicht noch eine Idee ich will das noch hinter mich bringen hallo weil ein bisschen ich will das heute als in dem Party erleben. wenn hat schon wort sie nicht also ich werde ein weißes Octillery shiny werden wir wahrscheinlich nicht begegnen in diesem spiel wir sind einige scheine pokémon über den weg gelaufen ich habe ich schon mal von erzählt ne? ein shiny -Pantimos, Ne, was? etwas das, äh, normales Pantimos. ein galar -Pantimos ist halt sehr blau sehr hellblau weiß und so ne? dann angeblich ist mir mal irgendwann als ich irgendwie meine pokémon hoch trainiert habe ein shiny Pantimos über den weg gelaufen aber ich habe es nicht gemerkt als ich irgendwann im pokédex danach geguckt habe da kann man ja die Form hin und her schalten und ja, weil also sie nicht. Ja, kommt man denn jetzt dahin hier? Ja, als dann irgendwie so da hingeschaltet habe, ist mir schon wieder her. Habe ich nur etwas. hier du. Ne. Muss ja einfach diese wunderschöne Landschaft ansehen. Ja, dieses schein die muss das war halt nur ein etwas leichter blauer ton und ich voll nervig fand wir hätten das einfach bitte schön bemerken sollen so ich verstehe mich blenden mit der kuma anscheinend gut das haben wir auszeichen aus dem weg geräumt ne? ich weiß nicht ob das wichtig ist oder so aber ich habe es einfach mal gemacht ne? gut dann würde ich sagen in der nächsten folge machen wir weiter mit unserer pokémon jagd wir haben einige pokémon gekonnt ignoriert das noch ein dick da weil ich halt beschäftigt war diese ausgeführten Dinger zu finden so hier für, findet sich noch irgendwo ein Dick, da werde ich ja wohl wo bin ich also ja wir sagen ich bin dem partner ein Dicker werde ich schon irgendwann finden obwohl wird irgendwann voll kompliziert sein weil irgendwann werde ich vollkommen vergessen wo ich hier schon über was gefunden habe wo nicht ne solchen das mir dann merken hallo suchen wir jetzt hier noch ganz schnell. Da perfekt. Gut, haben wir ja auch alle. Wenn ich jetzt noch die Nachricht bekommen würde, dass ich hier schon alles gefunden habe und erinnerung dann wüsste ich, dass ich. Ich muss mir glaube ich echt notieren. Ne? regenbucht habe ich und Kämpfergrotte. wird ne? muss ich mir halt eben notieren, weil das Spiel übernimmt das nicht für mich. Gut. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat Part gefallen. Wenn ihr hinterlasst dann bitte ein Like einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss, Sikowski. Sagt Tschüss, Jäger.